Hey Leute und willkommen meine Pokémon zurück zu Pokémon Blue Edition. Wir sind jetzt hier wieder gleich im Leben in der gleichen Stadt wie ich sonst auch immer in Prisma City. Und diese Folge hätte ich gerne mal Lust, die Arena durchzumachen. Denn wir haben t Rocket letzte Folge besiegt. Verscheucht, wie auch immer. Wenn ihr nicht gesehen hat, kann ihr gerne mal äh, reinschauen oder einfach am Ende des Videos draufklicken. Und ja. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist hier lang gehen, denn hier ist der Weg dorthin oder, oder auch nicht. Da ist hier nur ein Item. Irgendwo. Soll, sollte ein Item sein. Okay, dann halt nicht. Da jetzt auch keine Lust zu. Äh, ja. Ähm. Ihr seht schon, ich, ich kenne mich hier nicht aus mit dem originalen Spiel. Soll ich eigentlich irgendwo lang? Da irgendwie so. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, es gibt eine unsichtbare Wand, wo ich einfach durchlaufen kann. <lacht> ich glaube, da ich am falschen Spiel. Da kann ich durch. Mit dem Schneiderbäumchen. Einfach mal durch. Ach ja, oldschool. Erstmal hier das Pokémon auswählen, was der Schneider gerne einsetzen möchte. Das wäre Und dann. Oh ja, dann bin ich durch. Wenn wir diese in dieser Folge die Arena schaffen, dann werden wir auch schon weitergehen. Äh, ich gehe mal aus. Wir gehen erstmal in die nächste Stadt und schalten da waren ja, weil ich habe irgendwie, ich, ich weiß nicht, wo es eigentlich weitergeht. Wait, ich glaube, wir waren wir noch gar nicht. Kann das sein? Ich, ich will mal gucken. Doch natürlich waren wir. Hä? Okay, ist das hier einfach nur eine Abkürzung? Okay, cool. Okay, cool. Ah ne ja, hier ist wahrscheinlich irgendwo ein unsichtbares Item, weil ich ja jetzt keine Lust habe. Ja, hier geht's lang. Okay, okay, gut. Äh, Pokémon auswählen. Es, die, die neueren Teile sind besser mit diesen Auswählen Sachen. Nein, nein, du sollst hier umdrehen. Wie das nichts? Und wie ist es dann noch? Okay, cooles Spiel. Tanner Äh, uh, IGN. Okay, nee. Um. Uh, jetzt weniger zum Spaß, mehr zum Real, was wir hier machen müssen. Ah, hier gibt es ein Easter Egg, äh, wenn man so sagen kann. Plus meine ist hier die pokémon arena Arenaleiterin leiterin Erika, die Prinzessin der Natur. <lacht> diese Arena ist voller Frauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er hat auf jeden Fall irgendwas im Japanischen, hat er irgendwas perverses gesagt. Halt, stellt euch diesen Satz in pervers vor, sowas hat er gesagt. Und ja, diese Arena ist voll mit Frauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so heißen, soll, hey, eine Frau mögen Blumen und alles Was ich jetzt nicht wirklich unterstützen würde, weil ich mag auch Blumen Jetzt nicht so wie meine jetzt denkt, aber Ja, ich, ich finde Blumen jetzt nicht so schlimm Aber ich will jetzt nicht jeden Tag pflanzen Und so, wenn ihr versteht Also ich habe jetzt nichts gegen Blumen Es gibt da Leute, die sagen ja, Blumen vom Mädchen auf da. Ja, die, die, die, die, die zocken eh nur Okay, ey ja, ähm, Das war jetzt eine allgemeine Runde, das wollte ich jetzt nicht, sorry 2 ist die Erika, bisherige Sieger Gary. Gary ist immer bisheriger Sieger. Die Arena ist ziemlich langweilig hier im Original. Ich meine, guckt euch das an. Wir werden hier gegen. Oh, oh okay. 4, 5, 6, ich glaube 7, 8, 8 Trainer, glaube ich, sind das. Trainerin natürlich, sorry. Weil <lacht> wir hier gegen kämpfen. Aber es sind alle nicht schwierig. Hey, du darfst hier nicht hinein. Ja, also wenn wir diese Folge gegen den Trainer kämpfen, cool, oder? Ich, ich find's auch cool, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir sind nicht ganz falsch mit Pat, pa Patex, mit unserem Taboga. Soll es doch endlich mal entwickeln. Mit Skrute werde ich hier nicht kämpfen, weil Skrute ist hier unterlegen. Also ja. Und bis jetzt noch eure Kommentare nicht lesen, wie gesagt, wieder eine Folge mit, äh, mit OBS aufgenommen wird. sind. ja, ich hätte mal ehrlich gesagt Lust. Äh, ich ich wollte mich mal erkunden gehen, erkundigen gehen, ob es eigentlich äh, einen Adapter gibt, damit man Egato an die Gamecube anschließen kann. Wahrscheinlich gibt es sowas, wäre ziemlich cool bei Gamecube. Wie ihr wisst, die beste Konsole auf jeden Fall. Ich, ich liebe sie. und äh, hätte eigentlich schon Lust drauf. So, so coole Let's Plays. Dann brauche ich nicht den Dolphin-Emulator so. Immerhin, ne? Ich meine, die Konsole. Die Gamecube, die kostet ca. 40 Euro. Das ist. das, das sagt jetzt wahrscheinlich nichts Aber die Spiele, die kosten ungefähr so viel wie weiß nicht, ein Switch-Spiel View-Spiel, so. Wenn ihr versteht, wie ich das ausdrücken möchte. Und jetzt bin ich paralysiert wegen dem Lappen. Ja, die Arena ist sehr nervig. Und ja, ich das ich mag sie nicht wirklich. <lacht> aber ich glaube, dass der Ton nicht so gut ist. Das liegt mehr so hier an den Eingrater. Ich kann mal gucken. Ups. Ähm, ich kann mal ganz kurz was nachgucken, aber nein. Eigentlich sollte alles daran legen, liegen, dass äh, das äh, OBS immer nicht stimmt, dass der Audio immer anders ist. Was ist das jetzt hier? Äh. Ich würde den, den Kampf gerne kurz skippen. Egal, komm, wir machen den. Ach, was ist denn das? Ein Hit? Den, den kannst du doch wohl machen. Einen Hit. Komm schon, ja, Dankeschön. Das ist eine fiese, das ist eine miese äh, Taktik finde ich. Oh Gott. Ja, Level 29. Das hast du nötig. Yay. Sei nicht so grob zu mir. Doch, das werde ich. Bitte ähm, hm, Faro um zurückzulaufen zum Puppencenter. Deshalb pumpe ich ihn jetzt voll mit... Äh. Äh. Nein. Sag, sag mir nicht, wir haben... Äh, Hyper... Nee, Hyperheiler wäre das gewesen. Haben wir einen Hyperheiler, bitte. Haben wir einen Hyperheiler. Bitte. Nein. Ich habe keinen... Habe ich keinen, ah, dann halt nicht. Uh, hi, willst du noch kämpfen? Hier dürfen nur Frauen da rein. Wer sagt das denn? Also, ich sehe kein Warnungsschild, Hey, nur Frauen erlaubt. Also, ja, ich weiß auch nicht, wer dieses Regel gemacht hat. Oh, wie so Oh, cool. Du, du. Ja, leider muss ich jetzt sterben. Aber <lacht> oh, Egelsamen. Das ist eine gute Taktik, damit mit Egelsamen verliere ich jede Runde Leben und er ist wie so ein Blutsauger. Er kriegt jetzt meine, meine KP. Und das geht jetzt ewig weiter, bis ich ihn besiegt habe. Ich würde gern vorspulen, aber es ist es, es, es nicht not possible. Ich habe gerade so komische Gefühle, wenn ich das so aufnehme, weil ich Angst habe, dass die Qualität runterleidet. Also meine Tonqualität. Tja, aber das ist halt leider so. Kann ich jetzt auch nicht kurz ändern. Ein Bisa Knosp. What? Das nennt ihr Wieser Knosp? Ich meine, erstens, es steht auf zwei Beinen. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, okay. Aber, und zweitens, es sieht mehr aus wie ein Frosch. Also wie ein wirklicher Frosch. Mit einer Knospe auf dem Rücken. Als ein... Ein Wieser ne? Wenn ihr versteht, wie ich das ausdrücken will. Komm schon. Nein! Patex! Wieso? Wieso haben wir denn kein... Wir haben nicht mal einen Hyperheiler. Das, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Was das sollen wir... Skröte vielleicht... verwenden? Nee. Doch, komm, wir machen einfach was Skröte. Ich will mal sehen, wie so ein Skröte aushält gegen ein Wieser Ich meine. Oh, von den Leveln her, würde ich ja gewinnen, ne? Lieber setze ich bis ein. Das macht mehr Schaden, als so eine schlechte... Also wie so ein wasser der macht ja nicht gut an ihn. Gift, Bruder! Fühlt sich, du ganz der Coole, was? Ich verschwende hier einfach nur die Folge. Würde ich, würde ich vorspulen, dann wäre einfach viel einfacher. Was, was meint ihr? Findet ihr das coole wenn man so vorspult? Oder findet ihr das lahm? Ich glaube nächste Folge, ich guck mal, vielleicht nehme ich damit was anderes auf. Ich bin schockiert. Hoffentlich. So. Wir ja, machen noch einen Trainer genau und danach... Komm noch nicht rein. Ich dir meine Pflanzen-Pokémon an. Man kann sie ohne Mühe trainieren. Ja, das, das, das zeigt euch auch aus. Okay. Die die Schönheit hat eine andere Stimme verdient. Das war ziemlich komisch. Ähm, Mia. Pateks, bitte. Greif sie an. Oh, aber kein Wickel! Ich weiß noch gar nicht mal, wie ich das jetzt am Ende ja, schneiden halt werde. Aber es sind halt so Sachen, die jetzt mich interessieren. Was für mich jetzt wichtig ist, für euch ist es nicht wirklich ganz wichtig, außer dass die Folge jetzt ein bisschen leiden könnte wegen der Qualität, wegen der Tonqualität. Äh, ist wahrscheinlich jetzt ungefähr so gut wie mein Stream-Tonqualität, welche eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, aber jetzt gerade ist sie irgendwie schlecht. Ich weiß auch nicht, es ist alles komisch, ich muss da ja mal gucken. Ich glaube viel zu viel darüber. Äh, ja, ähm. Ach komm. Wieso? Wieso werde ich, wieso werde ich, muss ich hier leiden? Mit solchen langweiligen Kämpfen. Komm schon, besiegt sie einfach. Ich scheiße, die Vergiftung. Ich gebe dir einfach einen Beleber. Professor, Ja, kurz tauschen, damit wenigstens Patrick so ein bisschen Erfahrung bekommt. Immerhin. Ja, ich, ich, ich werde bestimmt nicht kämpfen mit ihm. Bringt nichts. Leider nicht. Ich mag die Arena nicht. Es ist irgendwie hingeklatscht. Ich meine. Ja, ja, okay, ja doch. Ich, ich brauche keine Argumente. Jeder sieht es eigentlich. Es ist irgendwie hingeklatscht die Arena. Ich mag sie nicht. Besonderlich, sch besonders schwierig ist sie jetzt. Oh, nicht wirklich. Das ist halt ziemlich nervig und verschwendet gerade meine Zeit. Ich will die Arena in dieser Folge schaffen. Schon besiegt einfach wenigstens ein Volltreffer immerhin noch ein Trainer, dann kämpfen gegen diesen vier Trainern, die innen drin sind. Nein, nein doch, das tun wir. <lacht> Mir wurde es schon langweilig. Ach, das ist nur auf mich gewartet. Okay, <lacht> Ach, vier Punkte. Oh. Oh, nein, Aber komm, Hatex, komm, das, das kannst du. Schwaburka, komm, diesen, diesen Kampf wirst du wohl hinkriegen. Es ist kein Fenster, was ich wickeln könnte. du? Easy. Ich glaube, das wird auch ein, die Dinge sehr viel einfacher machen, wenn es sich einfach entwickeln würde. Es dauert aber jetzt noch... Es ist erst 36, glaube ich. Genauso wie bei... Ähm, schiller Tortok okay, ein ähm, Fenster, da wäre ich dann erstmal so, damit ich Erfahrung bekomme und dann tauchen. Skritte wird sich jetzt noch drei Level-Ups entwickeln, was ziemlich cool ist, finde ich. Ach komm, mit deinem Wickel kannst du eh nichts erreichen, da ist sogar das Gift effektiver. Komm, ich lasse ihn da oder? Ja, ich lasse ihn down gehen. Sorry Skritte, muss halt sein... Aber warte, warte, ich muss jetzt noch schon, schon noch besiegen, ne? Nein! Noch kommt's bitte! Ähm da muss man Satz jetzt irgendwas machen? Komm, ich heil erstmal. Es ist halt AIDS, wenn ich so sagen darf. Ich, ich sag das trotzdem so, ist es ist mir egal, was er sagt. Ich sage es gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, er ist nicht sehr aber er wurde gerade nicht getroffen, oder das war es nur die Giftattacke? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ein Murabler, da kann noch unser Patex gerne helfen. Bei dem Unkraut. Könnte ich gerne sein. Ich weiß nicht, ob ich es bis jetzt schon ta tue, aber ich habe jetzt mal Lust, oder vor, mit, ich glaube, das ist Sony Vegas Pro oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was das ist. Ich wir mal eben nachgucken, ne? Ich könnte ich schon. Was mache ich jetzt? Nö. Nee. Weil ich... Weil die Folge ich eh schon zu langweilig ist. Also, muss ich ja... Ja, Vegas. Ja, okay. Ja, damit wollte ich halt... Videos machen. Also, die schneiden wir nicht. Ja, weil... Ich habe ziemlich ich hab gehört, das ist ziemlich, ziemlich gut. Und ich hoffe, das ist nicht so so kompliziert, weil ich... Ja, weil ich sonst lange brauchen werde, wahrscheinlich, bis ich da re reinkomme, in die Techniken. Aber ja, nur dass du Bescheid bist dass ich dann was anderes äh, schneide. Ich weiß nicht, wann ich es tue. Wahrscheinlich jetzt schon lange oder so, weiß ich nicht. Dünn. Level 30 endlich! Nach dieser Folge werde ich auch endlich mal unsere Kommentare sehen können. Groß Ach so, ein der ja, da auch nicht, nicht. Sorry. Ja, wir wahrscheinlich, wahrscheinlich schaffen wir die Einerleiterin nicht. Traurig. Aber war Oh, jetzt schlafen wir auch noch, oder was? Ach, seht ihr mein Problem? ist, wenn ich vorspulen würde. Wäre wir schon längst fertig wieder. Oh, ich bin sofort aufgewacht, okay. Dann, ich, ja, okay. Wickel ist so eine nervige Attacke. direkt AUF! komm, nur wenigstens One-Hits. Das Kröte das ist ziemlich schwach. Der momentan stand. Endlich besiegt! Meine Frisur ganz zersaust! Ja, hast du selber angebracht. Pokémon! Sehr, sehr, sehr Schneider. Sartschneider. Dankeschön. Hi! Willkommen in der Pokémon-Arena von Prismaner City! Unterschätze niemals die Girl Power. Okay. Ich, ich dachte jetzt eigentlich, ich wollte so einen Witz rausbringen mit Flower Power. Wait. Das hatten sie aber nicht. Und was ist das für ein Sprite? Den kenne ich ja noch gar nicht. Okay. Den habe ich echt noch nie gesehen in den Sprites. Gut zu wissen. Toll. Komm ich mal was hinzugehend oder so. Äh, ja, wir machen mal die Größe die, die ganze Arena durch. Ich das ist ziemlich witzig, ne? Keine Wirkung. Komm mal, Mann. Komm mal, okay. Jetzt bin ich wieder... Ach. Äh. Ich wollte meinen Satz, Satz auch an so ein Abfucker-Pokémon machen, so wie so, egal, ja. Aber ich glaube, meins ist mehr so ein Alrana, wenn ich so sagen darf. Also ein bisschen so mit allem. Hm. Also ja. Oh Gott, oh Gott, äh... Oh Gott, das wird nichts. Ich habe auch eigentlich gesagt, keine Lust um mich Items zu kaufen. Da bin ich viel zu faul für. Oh, ich kann mich. Dieses, dieses Geräusch... Das nervt... Das kannst Kannst du also schon was machen, oder? Ich glaube am Ende da folge ich nochmal Pokémon-Center. Oder so. Ach, bin ich blöd! Oh, bin ich doof! So, die Attack ich ich machen. Damit ich meine Pokémon heilen kann. Ja. Ich glaube, Pokémon können wir wieder machen. Ein Duflor Komm, wir machen... Ey, das macht eigentlich einen guten Job, muss ich sagen. Das Duflo. Ich weiß nicht schon mal gegen Duflo gekämpft haben, aber da, da ist es. Happy birthday. Ja. Komm on, besieg ist halt was? Das ist das erste Mal, dass wir sehen, dass ein äh, einen Trainer gegen wir den kämpfen. Das Pokémon austauscht. Habe ich es auch mal gesehen. Da hätten wir ein Feuer-Pokémon schon längst durch. Aber ich habe halt gerade keins. Und ich glaube. Das werden wir auch so gesehen nicht wirklich haben. Es hat er sogar einen Trank benutzt. Was ist das? Komm schon. besiege es einfach ganz schnell. Easy. Was daneben? Aber es ging. Es hat keine Wirkung. Kommt von komm, mir. Ja. Wieso ging das jetzt daneben? Haben was verpasst? Aber ich muss echt sagen, es hat so, so räumt auf. Pflanze gegen Pflanze, auch eigentlich gut. Ich meine gut, ich greife mir da Normal-Attacke normal an, was auch normal effektiv ist, aber ja. Nice! Gewonnen? Jetzt noch drei weitere Rehleiter, aber die werden wir wahrscheinlich schaffen. Ich hab verloren! Ja, wir die gleichen Texte, glaube ich, was? Ding, ding, ding... Ich glaube, Ich weiß schon, wer der Renate ist. Und zwar die, die wir noch nicht gesehen haben im heute. Bringen bloß keine Käfer- oder Feuer pokémon hierher. Keberbuch oh, sowas wie Raupi. Oder ein Bibo! wo wir die Attacke lernen können. Also, ja, ein Tipp für euch: Ihr könnt gerne Bibo nehmen. Würde euch in dieser Arena ein um einiges helfen. Oder wenn ihr Glomander genommen habt, würde ich auch um einiges beruflich sein. Was ihr auch tun solltet: para äh, Paraheiler holen und Gegengifts. Eventuell auch Aufwerker. Denn. Ihr solltet nicht so machen wie ich ins Nicht holen. Kurz so gesehen habe ich es ja. Ups. Nö, no, was war das denn jetzt? Okay. Hm. Äh, nicht so wie ich machen. Ja. Komm schon, wie sieg ist. Ich habe ja alles, nur kein Paraheiler. Und das braucht man am meisten hier. Und oh, die Folge ist ja schon zu Ende. Ähm. Beenden wir den Kampf auf. Nee, ich komm, Mann, Mom man, mann. Man. Man, man, man. Ah oh, komm. Verlangen wir die Folge mal ein bisschen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das machen sollte. Oh, die Musik gar nicht mehr. Aber so. ist Aber ich hätte auch gar nicht so gegen, wenn das Patex äh, verreckt weil Ich habe erst Beleber und zweitens war die Paral äh, Paralle... das äh, äh, Paralyse halt weg. Das wollte ich sagen. Ach komm, diese eine Balken. Hä? Äh, Absorber? Bitte nein. Patex, wenn du das nicht schaffst, dann tue ich erst ein Team. Ich schon sagen. Hat ziemlich traurig gewesen. Oh, du Grobian! Oh, muss doch jemand weinen. Dann würde ich sagen, machen wir, die, ups, machen wir die Arena in der nächsten Folge fertig. Ich habe euch ja die Folge trotzdem irgendwie gefallen, auch wenn ziemlich. Ich würde mal behaupten, langweilig war. Äh, ich werde jetzt noch mal eine Folge aufnehmen. habe ich mir jetzt beschlossen. Und ich glaube, danach gehe ich in die nächste Stadt oder so. Ich weiß nicht. Ja, haut rein! Ähm, könnt ihr gerne liken, könnt gerne abonnieren, Glocke anschalten, um rein, draufklicken für die nächste Folge oder für meinen Kanal. Und ja, haut rein und ciao!